Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal ein Video wie dieses machen würde. Denn eigentlich bin ich ja auf Gaming-Content umgestiegen, da mir dieses ganze Meinungsblogging ziemlich auf den Sack ging. Vor ein paar Tagen wurde ich jedoch über meine bei YouTube angegebene E-Mail-Adresse angeschrieben. Er schrieb mir, dass er meinen Kanalbewertungsvideo gesehen hat und dass es ihm gut gefallen hat. Außerdem fragte er, ob ich so etwas auch mal bei ihm machen könnte. Und da ich ein total netter Mensch bin, hust hust, mache ich das mal. Vorher aber habe ich noch eine Frage an alle, die dieses Video schauen. Da ich derzeit kaum Lust auf Rainbow Six habe oder halt wenig Skill, wie man das halt möchte, versuche ich gerade etwas Neues zum Spielen zu finden. Also entweder was zum Spielen oder andere Videomöglichkeiten. PS, ich habe sehr viele Spiele und es ist auch gut möglich, dass ich die vorgeschlagenen Spiele habe. Bitte teilt mir in der Kommentarfunktion mit, was ich spielen oder aufnehmen soll. Dann legen wir mal los. Good One ist ein Kanal mit 25 Abonnenten und derzeit 4 Videos. Und für 4 Videos ist das eine recht stabile Abonanzahl, by the way. Vor allem, wenn man sich mal die Videolänge ansieht. Womit fange ich dann am besten an? Ich schätze, ich fange mal mit der kanal an. Der beste YouTuber aller Zeiten hat dort eine Sache nämlich ganz deutlich klargestellt. Und zwar, dass er der beste YouTuber aller Zeiten ist. Im Vergleich zu manchen YouTubern in den Trends könnte das in der Tat der Fall sein. Allerdings war es das schon mit der Kanalinfo. Aus Interesse habe ich mal auf den Tab Kanäle geklickt. Da man dort meistens Zweitkanäle oder Partner bzw. Freunde einbaut. Nur hier bin ich mir nicht ganz sicher. Da Lootboy nicht in einem einzigen Video redet, kann ich nicht erkennen, ob es nun er ist oder nicht. Es könnte genauso gut ein Freund, ein Bruder, unwahrscheinlicherweise eine Schwester, also allgemeiner Familienmitglied oder sonst was sein. Die Thumbnails sind, naja, interessant. Wahrscheinlich besser als meine, allerdings auch nicht wirklich hochqualitativ. Dennoch sind sie ansprechend. Doch wie sieht es mit den Videos aus? Da muss ich sagen, dass seine Videos, so kurz sie auch sein mögen, größtenteils sehr unterhaltsam sind. Das älteste Video auf seinem Kanal, was ist mit der YouTube-Suchleiste los, war ganz okay. Hier musste ich nicht wirklich lachen oder sowas. Trotzdem wollte ich es unbedingt bis zum Ende sehen, da es ganz gut umgesetzt war. Zumindest bis auf wenige Stellen. Außerdem hättest du gerne mal versuchen können, Bilder mit unnötigen Hintergründen zu schneiden. Beispielsweise mit dem kostenlosen Programm GIMP. Damit der Hintergrund nicht mehr da ist. Zum Beispiel hier. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Ansonsten war das Video gut und amüsant. Bei dem zweiten Video, die Jugend im Jahr 2020, musste ich schon eher etwas lächeln, da ein paar Jokes echt gelungen sind. Trotzdem viel zu kurz. Allerdings sind die Bilder hier mit den Hintergründen nicht so penetrant wie im vorherigen Video. Aber schaut euch mal einen Schulhof an. Dort ist einfach Kartellbildung Standard. Du gehst einfach zum nächsten um und er gibt dir Schutz für dein Leben, wenn du ihm dein Pausenbrot gibst. Diese Stelle zum Beispiel hat mich echt zum Lächeln gebracht, da ich weder mit einer Kartellbildung noch Pausenbrot als Schutzgeld gerechnet habe. Wie kommt man auf sowas? Sein zweitneuestes Video hatte den Titel, der beste Platz bei einer Sitzordnung bekommen und war eher wahr als lustig. Also Nummer 1, du sitzt neben dem stillen Typen. Er geht dir nicht auf den Sack und alles ist gut. By the way, ich würde mich mit dem anfreunden, vielleicht überlebst du den Amoklauf. Zweitens, du sitzt neben dem Streber. Da gibt es noch zwei weitere Unterkategorien. Der, der dir das meiste vorsagt, größter Ehrenmann. Oder du ziehst die Arschkarte und sitzt neben dem Huso, der dir nichts sagt. Ich verstehe den zweiten halt überhaupt nicht. Muss er um seine Ehre schwitzen oder was? Drittens. Du sitzt neben deinem besten Freund. Naja, zwar ist das gut, aber du kannst deinen Noten schon mal Tschüss sagen, weil die schneller fallen werden als eine negative Exponentialfunktion. Viertens, du sitzt neben deinem Crush. Wenn du in diese Situation kommst, kann jede falsche Bewegung neben ihr dein Leben beenden. Deswegen niemals die goldenen Regeln vergessen. Immer einen 90-Grad-Winkel beim Sitzen haben. Sag ich doch, Wahrheit. Und angespannter sein als Elektroboom, wenn er in die Steckdose greift. And one, two, three, four. Alter, wo hast du diesen Clip her? Obwohl es mehr war als Witz war, ist das Video trotzdem ganz cool geworden. Im neuesten Video mit dem Titel Vermeide diesen Zahnarzt hat es wieder mehr mit Wahrheit zu tun, dennoch musste ich einmal lachen. Also, leicht. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt dann die zweite Zahnärztin rein, damit die mich im Duo hochnehmen können. Das war die Stelle, die ich irgendwie witzig fand. Naja, und die. Diese beiden Zahnärztinnen haben sich auf jeden Fall irgendwie nicht verstanden. Die eine war halt eine Art Aushilfe und die andere war eine Art Chefin. Und die Chefin meinte immer zur Aushilfe: Ja, gib mir doch bitte den Vorschlaghammer oder gib mir doch das Geilpell. Ihr wisst, was ich meine. Und das Geile war immer die Antwort von der Aushilfe: Ach, fuck. Und die. Auf jeden Fall haben die dann irgendwann angefangen, mein Elixier aus den Zähnen rauszusaugen. <lacht> Gleichzeitig haben sie auf meine Zähne eine Flüssigkeit draufgetan, die schlimmer geschmeckt hat, als alle Cola-Sorten zusammengemischt. In meinem Mund ging voll die Party ab. Lasst ein unten ein Like da, wenn ihr nicht wollt, dass das gleiche bei eurem nächsten Zahnarzttermin passiert. Auch hier war das Video ganz angenehm anzusehen, auch wenn die Lautstärke und das extreme Bassboosting etwas unnötig waren. Eine Frage noch. Wie kriegst du deine Mikroqualität so gut hin, wenn du dieses Mikrofon hast. Das Ding kostet 20 Euro. Meins kostet 70 oder sowas. Und ist gleich gut, wenn nicht sogar noch schlechter als deins. Um ein Fazit zu ziehen, muss ich sagen, dass mir der Kanal mit seinen Videos ganz gut gefallen hat. Tut mir bitte einen Gefallen und abonniert ihn. Er hat unterhaltsame Videos und wird sicherlich sehr bald neue Videos uploaden. Also bitte. Jetzt ja, zum Schluss rufe ich nochmal dazu auf, mir bitte mitzuteilen, was ich aufnehmen könnte. Sehr gerne bewerte ich auch weitere Kanäle, da ich es ehrlich gesagt etwas vermisst habe, Kanäle zu bewerten. Und was würdet ihr davon halten, dass ich nochmal Oldschool-Spiele wie zum Beispiel Call of Duty Black Ops 1 oder Grand Theft Auto San Andreas runterlade und spiele. Oder sonst was. Schreibt mir einfach mal was vor. Wenn es nicht zu teuer ist, kaufe ich mir sonst auch. Ansonsten, ich habe seit neuestem auch eine GoPro neben mir liegen und kann auch einige Videos draußen aufnehmen, auch wenn das ziemlich witzig wird, aber schlagen mir einfach mal ein bisschen was vor und ich schaue, was ich umsetzen kann. Ich hoffe, ich sehe euch spätestens im nächsten Video wieder. Ciao.